Lieber Rocky, lieber Rocky, lieber Rocky, lieber Benny, lieber Benny. Behalte euch für immer im Herzen, In ewiger Liebe und Dankbarkeit, euer Herz, euer Nichts ist mehr so, wie es mal war. Mein Herz ist völlig einsam, verlassen, kalt, und starr. Könnte ich nur einmal noch eure Wärme spüren, noch ein letztes Mal euch beide empfangen. Rausführen. Ihr konntet mich am allerbesten verstehen Begleitet habt ihr mich auf meinen steinigen Weg Diese Stille um mich rum macht mich so langsam verrückt Hier wart mein Leben, meine Liebe, mein allergrößtes Glück Rocky und Benny, ich vermisse euch sehr Denn ohne euch ist alles einsam, so verlassen und leer Und auf der Couch, wo ihr beide eins gelegen habt Klafft nun eine Lücke, Mann, ich glaub ich hab das Leben satt Unsere Wege sind geteilt Doch irgendwann sind wir drei wieder vereint so lang bleib ich allein und bin mir sicher, unser Glück kommt, kommt wieder, wieder mit, mit der zwei Liebe, sie war nicht. Ich komm wieder, ich versprech's Diese Zeit, die mir mein großes Herz erreißt. Ich bleib stark nur für euch zwei, diese habe sie verheilt. Doch erst dann, wenn ich für immer bei euch bleib. Ihr wart mir all die Jahre treu, meist anders als ein Mensch Das kann niemand verstehen, der meine Lieblinge nicht kennt Ich glaube nicht an Gott, doch spreche für euch ein Gebet Weil ihr auch heute noch bei mir auf dem Mondzimmerschrank steht Manchmal fühlt es sich so an, als wenn ihr beide noch da seid Dann öffne ich die Augen und seh nichts als die Wahrheit Doch ich muss stark bleiben, ich weiß das Weil ihr beide mir das schon so oft gezeigt habt Wenn ich mit Pauli den Mundscheinblick und das Sternenfunkeln in die Augen trifft, dann weiß ich ganz genau, dass ihr uns auch heute noch seht und mir sagen wollt, dass jeder große Schmerz vergeht. In Liebe geboren, in Liebe gelebt, in Liebe gestorben und für immer um Diese Liebe, sie war echt, ich komme wieder, ich versprich's, diese Diese Liebe, sie war echt Ich komm wieder, ich versprich's Diese Zeit, die mir mein großes Herz erreicht. Ich bleib stark